Ist es nicht erstaunlich, dass viele erfolgreiche Internetunternehmen nichts mehr verkaufen, sondern ihre Produkte verschenken? Klar, durch das Gratisangebot haben sie viele Nutzer und können so mit Werbebannern Geld verdienen. Aber ist es wirklich so einfach, die traditionellen produzierenden Konzerne dieser Welt abzuhängen? Oder ist das eigentliche Geschäftsmodell dieser Unternehmen nicht ein ganz anderes? Nun, wenn man genauer hinsieht, beruht dieser Erfolg darauf, dass sie unsere Daten sammeln, um uns zu analysieren und zu berechnen. Durch diese Erkenntnisse können sie ihre Werbeflächen erst so präzise und dadurch wertvoll anbieten. Wir gläserne Nutzer sind in diesem System also das eigentliche Produkt. Grundsätzlich ist gegen dieses Geschäftsmodell nichts einzuwenden, aber haben wir dem wirklich informiert zugestimmt? Oder gibt es das alles nur, weil die Unternehmen ihr grenzenloses Datensammeln hinter unlesbaren AGB verstecken durften?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 Diese neuen Regeln sollen für Offenheit sorgen. Zum einen sind Unternehmen dazu verpflichtet, dir klar zu sagen, welche Daten sie wofür brauchen werden. Zum Beispiel, wenn du dich erstmals bei einem Onlineshop anmeldest. Aber auch zu deinen bestehenden Accounts kannst du nun erfahren, wer was über dich weiß. Mit dem Recht auf Auskunft darfst du von jedem Unternehmen verlangen, dass es dir kostenlos offenlegt, was es über dich gespeichert hat. Dafür reicht schon eine ganz frei formulierte Anfrage per E-Mail. Das Unternehmen ist dann gesetzlich dazu verpflichtet, dir innerhalb von einem Monat zu antworten, welche Daten es seit wann und zu welchem Zweck über dich gespeichert hat. Falls diese Daten nicht von dir kommen, muss es auch erläutern, woher sie stammen. Das darf nicht in irgendwelchen lieblosen agb geschwafel geschrieben sein, sondern es muss klar und verständlich formuliert sein. Das Gute daran, du musst auch darüber informiert werden, ob deine Daten weitergegeben wurden und an wen und zu welchem Zweck. Falls du bei deiner Recherche darauf stößt, dass Unternehmen Daten illegal über dich speichern, dann kannst du jetzt verlangen, dass die Daten korrigiert oder ganz gelöscht werden. Und du kannst auch der Verarbeitung widersprechen, dann darf das Unternehmen auch in der Zukunft deine Daten nicht mehr speichern. Also nutze dein Recht auf Auskunft und informiere dich. Für mehr Infos und Filme besuche deinedatendeinerechte.de